Der Fadi ist wieder da und heute bauen wir ein Hause für den Kollegen hier nach dem Metro geht's los. Hallo und willkommen in der Kellerwerkstatt. Ja, ich weiß, ich bin eine Weile nicht da gewesen und äh, ich mache jetzt wieder was mit dem Sortimentskasten. Hatte ich schon mal was gemacht, aber damit nicht alle gleich sofort wegrennen. Könnt ihr am Ende vom Video das hier gewinnen? Die Firma Dittmer Werkzeuge hat dankenswerterweise die beiden Akkuschrauber, die ihr gerade gesehen habt, sowie zwei Sortimentskästen oder Sortimentskästenhalter inklusive zwei Sortimentskästen, also insgesamt vier und Adapterplatte zur Verfügung gestellt sowie drei Bluetooth-Boxen. Guckt das Video bis zum Ende, dann erfahrt ihr, wie ihr das gewinnen könnt. Im Video heute soll es also darum gehen, dass ich meinen alten Sortimentskasten, äh, diesen hier, ich hatte dazu ja mal ein Video gemacht, das verlinke ich euch einmal hier oben, ähm, ersetzen soll durch einen neuen äh, Sortimentskasten der Firma Raco, die sind auch nicht zugekommen. Die äh, sponsern mit den, äh, mit der Firma Detmer Werkzeuge auch dieses Video, deswegen blende ich auch hier oben die Werbung ein. Ähm, da geht es hier um diese Box ähm, und zwar dafür möchte ich gerne einen Schrank bauen und äh, ich hoffe ihr guckt mir dabei zu. Wieso also ein neuer Sortimentskasten? Ich bin gar nicht auf der Suche nach was Neuem gewesen, aber wie gesagt, die Firma Raco war auf mich zugekommen und hatte mir die einmal gezeigt und die Qualität hat mich doch tatsächlich überzeugt oder hat noch ein paar andere Features, die ich ganz interessant finde und das möchte ich euch einmal gerne zeigen. Was macht also diesen Sortimentskasten so besonders? Also eigentlich nur Kleinigkeiten, nicht so viel. Ähm, ist halt vom Material, äh, ich weiß nicht, was der andere für ein Material ist, aber ich glaube, die, die Einsätze sind äh, aus ABS-Plastik. Das hier ist ähm, Polycarbonat, ist die, ist die Hülle, ähm, der Körper Polypropylen und das fühlt sich schon relativ wert, wertig an. Ansonsten ist er relativ ähnlich aufgebaut. In dem Kasten selber befinden sich halt so kleine Einsätze, die man entsprechend rausnehmen kann äh, und in verschiedenen Größen miteinander kombinieren kann. Äh, das haben aber auch äh, andere Kästen. Also das, das macht den jetzt nicht unbedingt besonders, aber es funktioniert hier genauso gut wie bei anderen. Was ähnliches wie auch bei anderen Kästen ist halt, dass wenn der Deckel geschlossen ist, diese Einsätze oben verschlossen sind. Das heißt der Inhalt kann dort nicht verrutschen, nicht raus zeige ich aber auch nochmal, wenn er gefüllt ist. Was ich aber wiederum ganz clever gelöst finde, ist der Verschlussmechanismus. Das ist hier dieser Bügel. Damit kann man den entsprechend einmal öffnen und auch wieder schließen, äh, den äh, Kasten. Haben andere auch ganz clever, finde ich aber die Lösung, wenn man es hier entsprechend auf hat und den Kasten einfach am Henkel nimmt, dass auch gleich dann der Kasten entsprechend verschlossen ist. Was, wie ich finde, auch ganz clever gelöst ist, ist hier diese Ecke. Das heißt, man kann seine Sortimentskästen und mehrere farblich kodieren. Der ist jetzt äh, grün hier, ich, es gibt aber auch einen gelben, der äh, anfangs auch auf äh, dem Ding aufgesetzt ist oder halt einen grauen. Und letztendlich kann man das Ganze auch beschriften. Und wenn ich das hier jetzt einmal abhole, kann man einmal sehen, wenn wir den wieder gelb machen, so schnell geht das. Dort kann man dann immer halt hingehen und je nachdem, was man in dem Kasten gesammelt hat, in meinem Fall werden es gleich Schrauben sein oder eben halt Elektronik oder andere Sachen, kann man markieren, was dort entsprechend drin ist. Insgesamt eine Handvoll interessanter Lösungen, die mich letztlich dazu bewogen hat, zusammen mit der qualitativen Anmutung von dem Ding darüber ein Video zu machen. Und zwar, jetzt geht es halt darum, ich möchte ihn gern da unten einbauen. Und zwar soll der Schrank hier entstehen, wo mein Schubladenschrank ist, den habe ich auch mal in einem Video gezeigt, verlinke ich euch einmal hier oben. Also und generell, alles, was ich an Produkten etc. zeige, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aber zurück zum Schubladenschrank. Es ist nicht so, dass der sich nicht bewährt hat, sondern ganz im Gegenteil. Es gefällt mir so gut, dass ich die anderen Schubladen hier auch noch ersetzen möchte, aber das ist eigentlich ein ganz guter Platz, um dort die Sortimentskästen unterzubringen. Und deswegen muss der jetzt weichen. Schön, dass ihr mir hier auf dem Boden Gesellschaft leistet. Gut, ich hatte jetzt nicht so die Auswahl, ich habe einfach mitgenommen. Warum wir hier sind, ist zum einen, um hier einmal auszumessen, welche Höhe ich dafür den Schrank zur Verfügung habe. Aber ich möchte euch noch was über das Gewinnspiel erzählen. Das ist nämlich jetzt eine Geschichte, da werden sich die Leute ärgern, die gleich ans Ende vorgespult haben. Ich erzähle zu dem Gewinnspiel hier im Laufe des Videos ein bisschen was. Also wer zum Ende spult und sich dann ärgert, dass dort nicht die Informationen sind, hätte mal das ganze Video gucken sollen. Zu den Sachen, die es Gewinn gibt, ihr habt vielleicht am Anfang schon gesehen, es gibt zwei Akkuschrauber, beide 18 Volt, beide Metabo, Beide mit zwei Akkus, beide mit Ladegerät, beide mit äh, Karton, hätte ich fast gesagt, mit, mit äh, Box dazu. Ähm, ganz tolle Teile. Einer in, in Metabo Grün, der andere in Schwarz. Das ist eine Sonderedition. Die gibt es zu gewinnen. Dann habe ich zwei Carrymore-Systeme von äh, RAKO äh, plus jeweils zwei Sortimentskästen, also einen äh, Carrymore-System mit zwei Sortimentskästen, da machen wir ein Paket draus. Die gibt es zu gewinnen. Und ich habe auch noch drei äh, Bluetooth-Boxen von Metabo zu verschenken. Also insgesamt habe ich gedacht, schnüren wir sechs Pakete da draus. Also dreimal die Bluetooth-Box gibt es zu gewinnen. Ähm, dann einmal so ein Carrymore-System mit zwei Sortimentskästen. Als äh, zweiten äh, Platz sozusagen dann ein Akkuschrauber von Metabo, 18 Volt. Und als Hauptgewinn ähm, machen wir einen Metabo Akkuschrauber mit Carrymore System plus Sortimentskästen und Adapterplatte. Und zwar machen wir das mit dem Gewinnspiel jetzt so. Ihr schreibt mir in die Kommentare ähm, mit dem Hashtag den Wort, an dem ihr glaubt, dass das Video 10.000 Views erreicht. Also zum Beispiel, wenn ihr glaubt, dass das auf dem Samstag stattfindet, das Ganze, schreibt ihr einfach Hashtag Samstag oder eben halt Hashtag Dienstag, wenn ihr glaubt, dass es auf dem Dienstag stattfindet. Aber ich hatte ja von Qualität gesprochen. Der Mensch von Raco sagte mir, man könnte sogar mit dem Auto über die Kästen fahren und da würde nichts passieren. Komm, wir probieren das mal aus. Sehen können, ist bei dem Raku Kasten nicht so viel passiert. Der alte, ähm, dem ist es nicht ganz so gut ergangen. Beim Rückfahren war ich zwar ein bisschen schwungvoller als beim anderen, aber äh, wenn man genau hinguckt, sieht man, dass äh, beim schon beim Vorher drüberfahren, also beim, beim ersten Mal drüberfahren, da einiges kaputt gegangen ist. Ähm, ich würde sagen, 1 zu 0 für RAKO. Okay, zugegeben, ähm, mit dem Auto über die Sortimentskästen fahren ist jetzt vielleicht nicht der normale Anwendungsfall und man muss beim genaueren Hinsehen auch äh, zugestehen, dass selbst die äh, Kästen von Rako hier äh, leichten Schaden davon getragen haben. Da hat sich hier der Deckel, der hat hier so, so Spitzen, die haben sich hier in die Seite ein bisschen reingebohrt. Aber man kann den Kasten noch vollkommen äh, äh, gut verwenden. Die Einsätze haben auch nichts abbekommen. Der alte Sortimentskasten sieht da schon ein bisschen schlimmer aus. Also man kann hier sehen, äh, da die Ecke hat es ein bisschen erwischt. Das Scharnier hier hinten äh, geht gar nicht mehr. Und wenn ich den Kasten einmal aufmache, dann kann man auch sehen, dass, dass selbst die, die Einsätze hier ordentlich einen mitbekommen haben. Wie gesagt, ist nicht der normale Anwendungsfall für so einen äh, Sortimentskasten, aber es zeigt, dass sie doch relativ stabil gebaut sind. Und äh, ja, vielleicht hat euch der kleine Spaß gefallen. Und um wirklich sicher zu gehen, dass nur die Leute gewinnen, die das Video auch geguckt haben, schreibt ihr hinter dem Hashtag äh, schön Gruß an Carsten und Carsten schreibt sich mit K. Eine dritte und letzte Sache müsst ihr noch tun, um gewinnen zu können. Und zwar nehmt ihr den zweiten Buchstaben aus eurem YouTube-Namen und denkt euch daraus einen Namen aus und äh, inkludiert ihr in eure Größe. In meinem Fall Kellerwerkstatt zum Beispiel wäre das das E. Also schöne Grüße an. Punkt, Punkt, Und äh, Emil oder Erika oder Erkan oder was auch immer. Ähm, Wenn es eine Zahl ist, Denkt euch irgendwas äh, Sinniges dazu aus. Ich äh, werde das schon sehen, ob das entsprechend passt. So, ähm, es fehlen ein paar Aufnahmen. Da hat irgendwie was nicht hingehauen. Auf jeden Fall habe ich hier vorne noch ähm, so Stopper vorgebaut. Hinten auch, damit das Ganze nicht durchrutscht. Und wenn ich die Sortimentskästen die jetzt hier einsetze, sieht das so aus. Ich habe sie etwas äh, schräg gesetzt, das Ding ja mal voll machen, dass man die am Ende einfach herausnehmen kann, weil ich da jetzt keine bestimmte Gradzahl mir vorgenommen habe, sondern das ist mehr Pi nach Auge, Pi mal Auge heißt das Ganze gemacht hat. Das ist ein bisschen schwerer, da sind schon die Schrauben drin und so sehe das Ding jetzt befüllt aus. Warum habe ich das also schräg gebaut? Die Überlegung war dabei, dann kann ich es einfacher rausnehmen und zwar ist es einfach so, ich greife hier unten hin, heb kurz an, der Kasten rutscht mir schon entgegen und ich habe ihn dann praktisch direkt in der Hand. Und das geht... Egal wo ich es mache, ob jetzt oben oder unten, ähnlich gut. Zurück funktioniert das Ganze dann ungefähr so. Die Sortimentskästen, die ich hier übrigens habe, die sind äh, aus der Boxer-Serie von der Firma Racco. Verlinke ich einmal unten in der Videobeschreibung, wie auch alles andere, was ich hier erwähnt und gezeigt habe. Ähm, die Sortimentskästen, die man gewinnen kann, die sehen etwas anders aus, die sind etwas kleiner, etwas handlicher. Das ist die carry Light serie also hier ist auch der Versch die Verschlussmöglichkeiten, äh, äh, der Verschlussmechanismus vielmehr, ist ein bisschen anders. Die sind ein bisschen tiefer, die Kästen, aber eben halt ein bisschen kleiner, ein bisschen handlicher. Auch äh, gutes System und ähnlich gut aufgebaut. Das äh, ist das eine Ding, was man gewinnen kann. Zum anderen gehört dort dieses äh, sogenannte Carrymore-System dazu, da kann man eben halt zwei Sortimentskästen kombinieren und diese Kästen kann man auch übereinander stapeln und miteinander kombinieren. Und äh, man kann es hier vielleicht, kann man nicht sehen, ich drehe euch einmal runter. So, man kann die auch entsprechend mit den... Äh, Boxen von den Akkuschraubern, die ich gleich einmal Zeit kombinieren, die hängen hier entsprechend zusammen. Ja, und wenn wir von Akkuschraubern sprechen, das sind äh, die beiden Akkuschrauber, die man gewinnen kann. Einmal äh, grün, einmal in schwarz, äh, beides mit Tabo. beide haben jeweils zwei Akkus dabei, die Akkus sind auch nicht gerade äh, klein von der Kapazität her, beide haben äh, vier Amperestunden, also äh, insgesamt alle vier Akkus, aber ne, zwei pro Akkuschrauber. Ladegerät ist dabei und die haben ihre eigenen Boxen. Außerdem zu gewinnen gibt es diese oder drei von diesen äh, Metabo ähm, Bluetooth Boxen. Also die haben einen eigenen Akku, kann man per USB aufladen und dann eben halt mit Bluetooth, mit Handy oder was auch immer verbinden und dort drüber seine Werkstatt bescheiden. Und wer sich jetzt fragt, was man tun muss, um diese schönen Dinge zu gewinnen. Den begrüßen wir erstmal ganz herzlich im Video zurück. Das heißt nämlich, er hat ans Ende vorgespult und wollte nur das Gewinnspiel abgreifen. Wer das Video bis hierhin gesehen hat, weiß inzwischen, was zu tun ist. Alle anderen müssen das Video von vorne noch einmal gucken. Die, die von Anfang an bis zum Ende geguckt haben, den danke ich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das Video hat gefallen. Lasst dann gerne einen Daumen da. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, danke, dass ihr so lange zugeguckt habt. Auf jeden Fall, wenn euch der Kanal gefällt, lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr keine von den zukünftigen Projekten vergesst. Und am Ende nochmal einen herzlichen Dank an die Firma Dittmar Werkzeuge für das Bereitstellen dieser tollen Gewinne. Mir bleibt jetzt nichts anderes übrig, als mich nochmal für die Aufmerksamkeit zu bedanken. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns bei den nächsten Projekten. Ich habe da mal ein Video zugemacht, äh, verlinke ich euch hier oben, das ist überhaupt auf der richtigen Stelle, wenn ich das Video so gucke, ist es da, also muss ich so zeigen, mhm. also nochmal, Video soll Diese dieser ist nun gelb markiert, äh, gelb sage ich schon, der war mal gelb markiert, insgesamt also in, Blablabla. Insgesamt also eine interessante Mischung. Nee, was denn eigentlich sagen? Das hat mich letztendlich dazu beworgen. Aber ich hatte ja von, äh, Mich noch mal für die Aufmerksamkeit. Umbox, um, auf die